Wir suchen Themen für unseren Podcast Expeditionen in die Forschung, die dich mitreißen? Wie wäre es hiermit? Wann genau das Leben auf der Erde entstand, ist unklar. Es gibt einige Indizien, die das Alter des Lebens auf etwa dreieinhalb Milliarden Jahre schätzen lassen. Eine Gruppe an der Geobiologie der Uni Göttingen hat nun Flüssigkeits- und Gasproben analysiert, die dreieinhalb Milliarden Jahre alt sind. Die Proben hatten die Äonen als Einschlüsse im Gestein überdauert, wie in einer Zeitkapsel. Bei der Analyse ergab sich dann, dass die Proben organische Verbindungen enthielten, die den frühesten Lebewesen als Futter hätten dienen können. Ein direkter Nachweis von Leben ist das zwar noch nicht, aber es zeigt, dass vor dreieinhalb Milliarden Jahren bereits die Voraussetzungen für Leben gegeben waren. Willst du, dass wir uns das mal im Detail anschauen und für dich mit den Forschenden sprechen? Dann teile diese Meldung und tagge at Tschüss. Tschö!